Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, rechtlich unselbstständige Anstalt in der Landesbank hessen Thüringen girozentrale in Klammern Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen-Gesetz, Drucksache 19-980 aus 20, vereinbarte Redezeit ist fünf Minuten und die Einbringung erfolgt durch Herrn. Staatsminister Al-Wazir. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, schon vor einigen Jahren hat der Bundesgesetzgeber das Umsatzsteuergesetz an die Europäische Richtlinie über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem angepasst. Davon ist auch die Besteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts, also die öffentliche Hand, betroffen. Übergangsweise kann noch bis Ende dieses Jahres die alte Besteuerungsregel angewendet werden. Ziel dieser sogenannten Mehrwertsteuersystemrichtlinie ist es, die Verfälschung von Wettbewerbsbedingungen zu verhindern und den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr zu schützen. Das sind Ziele, die wir sehr gut finden und grundsätzlich begrüßen. Ohne eine Anpassung des wi WIBankgesetzes hätte die neue Umsatzsteuerregel jedoch für einen Großteil der Leistungen die unsere Förderbank für uns als Land im Rahmen der monetären Ausführung des öffentlichen Fördergeschäfts erbringt, die sogenannte Umsatzsteuerbarkeit in Millionenhöhe zur Folge. Bezahlt werden müsste dies aus dem Landeshaushalt. Die entsprechenden Anpassungen im Umsatzsteuergesetz, welche zum 01.01.2023 in Kraft treten, wollen wir daher zum Anlass nehmen, um rechtlich den Status quo klarzustellen und zu manifestieren. Unser Augenmerk liegt dabei auf der Präzisierung bereits bestehender und gut funktionierender Strukturen und der Schaffung von Rechtssicherheit angesichts der neuen Rahmenbedingungen. Genauso wichtig ist es, öffentliche Gelder verantwortungsvoll einzusetzen. Mit der Gesetzesänderung soll die bestmögliche Nutzung öffentlicher Ressourcen sichergestellt werden. Die vorgesehene Änderung des wi WIBankgesetzes und die hierzu zu erlassenen Rechtsverordnungen dienen der Umsatzsteuerrechtlichen und im Sinne des 7 LHO der finanzwirtschaftlichen Konkretisierung der ohnehin bereits bestehenden Aufgabenübertragung auf die WI-Bank. Bereits heute obliegt der WI-Bank die monetäre Ausführung des öffentlichen Fördergeschäfts des Landes und die damit verbundene Beratung. Nun sollen diese Aufgaben, welche ohnehin von ihr wahrgenommen werden, ausschließlich auf sie übertragen werden. Flankiert wird diese Klarstellung durch die neue Implementierung einer Verordnungsermächtigung, die es den jeweils zuständigen Ressorts ermöglicht, flexibel die Details der spezifischen Förderprogramme zu regeln. Im letzten Schritt sollen die Feinheiten wie konkrete Leistungsinhalte und Bedingungen dann in öffentlich-rechtlichen Verträgen zwischen den Ressorts und der WI-Bank geregelt werden. Durch diese Anpassung stellen wir sicher, dass die Abwicklung des Fördergeschäfts auch weiterhin zuverlässig und auf hohem Niveau durch die WI-Bank erledigt werden kann. Somit können wir z. B. die nötigen Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen, wie das Mikroenergiedarlehen für Klein- und Kleinstunternehmen, über das wir gerade diskutieren, auch in Zukunft von der WI-Bank abwickeln lassen. Das ist ein sehr konkretes Beispiel. Sie kennen aus der Vergangenheit die vielen Punkte, die die Wi-Bank für uns macht und gemacht hat. Die Landesregierung ist davon überzeugt, dass die derzeitige Aufteilung der Aufgaben zwischen der Landesverwaltung und der Wi-Bank im Grundsatz bereits jetzt gut und richtig und daher grundsätzlich bewahrenswert ist, aber eben zugunsten von mehr Rechtssicherheit angepasst werden sollte. Deswegen wollen wir zeitgemäße Änderungen auf den Weg bringen, die Landesmittel verantwortungsvoll zu verwenden, und bitten daher um Zustimmung zum Gesetzentwurf. Danke, Herr Staatsminister, für die Einbringung. – Die Debatte eröffnet Herr Dr. Naas für die FDP. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben heute Abend ein zweites, relativ sperriges Gesetz, nämlich das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, rechtlich unselbstständige Anstalt in der Landesbank Hessen-Thüringen-Girozentrale vor uns. Ich will es an dieser Stelle kurz machen. Ja, wir werden diesem Gesetz zustimmen, und trotzdem ist es notwendig, an der Stelle das eine oder andere noch zu sagen. Ich fange mal vorne an. Dass wir die WI-Bank haben, ist eine gute Sache. Sie ist geschaffen unter der schwarz-gelben Landesregierung damals und ist natürlich ein gutes Förderprodukt bzw. eine gute Förderbank, wie sie die meisten Bundesländer hier haben. Und es ist auch richtig, dass es hier eine notwendige Anpassung ist, eine Anpassung, die die Umsatzsteuerpflicht für hoheitliche Aufgaben beseitigt als Ausnahmetatbestand. Beseitigt. Das ist gut und richtig, und dem stimmen wir auch zu. Das heißt natürlich nicht, dass wir gelegentlich an dem einen oder anderen Förderprodukt auch so unsere Kritik haben. Wir haben uns ja auch hier schon einmal ausgetauscht über die Frage, wie sieht es eigentlich mit der Mikroliquidität aus? Kann man da vielleicht nach zwei Jahren Krise auch auf die Rückzahlung der Darlehen verzichten, und unter welchen Umständen soll das passieren? Da haben wir letzte Woche auch konkrete Vorschläge gemacht, weil wir der Auffassung sind, dass viele Betriebe, kleinere Betriebe, die im Moment natürlich mit den Energiekosten ringen, vielleicht hier an dieser Stelle auch eine Entlastung notwendig haben. Wir erwarten da konkrete Zusagen von der Landesregierung. Wir sind gespannt, was bei dem Sozialgipfel herauskommt. Wir haben konkrete Vorschläge dazu letzte Woche gemacht. Da wäre es eben gut, gerade auch dieses Förderprodukt noch einmal in den Blick zu nehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt Gelegentlich noch weitere Kritik an der WI-Bank, trotz der grundsätzlich guten Arbeit. Und dazu zählt sicherlich, dass die Eigentümerquote nach wie vor in Hessen zu niedrig ist und dass wir uns an der einen oder anderen Stelle eine bessere Bearbeitungszeit wünschen, was die Eigenheimdarlehen angeht. Die sind zu lang. Die Zinssätze sind ja jetzt wieder attraktiv mit steigenden Zinssätzen. Aber die Bearbeitungszeit von acht Wochen, das ist zu lang. und Ich bin der Auffassung, da muss die Landesregierung nachjustieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben eben gesagt, Sie sind seit Monaten mit diesem Gesetz beschäftigt. Wir hätten uns gewünscht, dass Sie vielleicht dieses Gesetz etwas früher eingebracht haben. Denn die Gesetzeslage, Kollege Eckert weiß, was ich meine, die ist jetzt nun seit fünf Jahren klar, weil seit 2017 klar ist, dass es hier nur eine Übergangszeit gibt, und zwar bis zum 01.01.2021 eigentlich. Bis dahin hätte man schon reagieren können. Es hat dann im Bundesrat noch einmal eine Verlängerung um zwei Jahre gegeben. Aber seit zwei Jahren steht eigentlich klar, dass steht fest, dass wir diese Präzisierung brauchen. Und äh, dieses Gesetz so spät einzubringen, das halte ich schon für sehr sportlich. Und äh, ich kann Ihnen sagen, wir werden ja morgen eine Sondersitzung des WVA dazu haben. Und wahrscheinlich werden wir auch auf die Anhörung verzichten, sodass wir dann äh, das Gesetz im Dezember noch verabschieden können. Aber von einer gut aufgestellten Landesregierung erwarte ich mir da etwas mehr Blick auch auf die Fristen. Und das ist mein letzter Appell. Ab und zu einmal vielleicht in die Wiedervorlage gucken, Herr Minister. Oder, Herr Staatssekretär, ist vielleicht wichtiger, als nur Pressemeldungen freizugeben. – Herzlichen Dank. Danke, Herr Naas. – Für die AfD erteile ich Herrn Lichert das Wort. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Ja, wir debattieren hier den Gesetzentwurf der Landesregierung, dessen Namen ich jetzt nicht wiederholen will. Und, ja, eine richtige Debatte wird es wahrscheinlich eher nicht werden. Das gibt dieser Gesetzentwurf nicht her. Die Hintergründe hat ja der Herr Minister dargelegt. Es geht im Kern darum, die Umsatzsteuerfreiheit für juristische Personen des öffentlichen Rechts zu bewahren, sofern sie eben, wie es im Gesetzentwurf heißt, öffentliche Gewalt vollziehen. Und um diese Umsatzsteuerfreiheit zu erhalten, ist eben dieses Gesetz notwendig. Das ist natürlich sinnvoll, aber zugleich auch ein wenig langweilig. Und weil wir Langeweile hier natürlich gar nicht mögen, wollen wir doch die Gelegenheit nutzen, noch einmal kurz über die WIBank bank zu sprechen, meine Damen und Herren. Und wenn wir über die WI-Bank sprechen, dann müssen wir das immer auch mit großer Dankbarkeit tun. Denn die WI-Bank war der Arbeitsmuskel des Landes Hessen bei den diversen Corona-Hilfsprogrammen. Ich kann auf jeden Fall für unsere Fraktion sprechen, dass wir uns bei allen Mitarbeitern und auch der Führung des Hauses ausdrücklich bedanken wollen. Denn für die ohnehin stark gebeutelnden Unternehmen wäre es mit Sicherheit sehr, sehr viel schwieriger geworden, wenn nicht die WI-Bank wirklich ihr Möglichstes getan hätte, um dort eben die akuten Leiden durch die Corona-Maßnahmenkrise zu lindern. In Kürze, was bedeutet das? Was die WI-Bank macht, das macht sie richtig gut. Aber macht sie denn auch das Gute und das Richtige? Und diese Frage können wir eben nicht an die WI-Bank richten, sondern an die Regierungsbank hier hinter mir. Augenblick mal, Herr Lichert. Sie haben zwar angekündigt, dass Sie nicht zum Gesetzentwurf reden wollen, sondern über die WI Bank. Ich bitte aber trotzdem, jetzt zum Tagesordnungspunkt zurückzukommen und sich auf das Gesetz zu, auf das Gesetz zu reagieren. Ja, Herr Präsident. Vielen Dank für diesen Hinweis. Wie gesagt, es geht um den Arbeitsmuskel der Landesregierung. Insofern müssen wir da natürlich auch ein wenig inhaltlich einsteigen. Ich hoffe, das werden Sie mir zugestehen, damit eben das verständlich wird, worum es hier aus unserer Sicht geht. Da müssen Sie besser zuhören. Ich glaube, unstrittig ist es, dass wir gerade in Zeiten der selbstverursachten Energiekrise extrem verantwortungsvoll mit Steuerzahlergeld umgehen müssen. Das bedeutet, dass wir für alle Ausnahmslos alle Förderprogramme, die natürlich durch die wi -Bank umgesetzt werden sollen, ja, dass wir da eine wirksame Erfolgskontrolle brauchen. Denn andernfalls ist einfach nicht sichergestellt, dass die Programme die politisch und auch hoffentlich gesellschaftlich gewollten Ziele auch tatsächlich erreichen. Und wenn etwas zu kompliziert, zu schwer zu messen oder auf sonst irgendeine Art und Weise zu schwer zu greifen ist, dann ist aus unserer Sicht völlig klar, dass in diese Bereiche eben auch kein Steuerzahlergeld fließen darf. Und das beste schlechte Beispiel dafür ist der Blindflug bei der CO2-Vermeidung und vor allen Dingen den CO2-Vermeidungskosten, wie es über die Landesenergieagentur stattfindet. Dort findet keine systematische Erfassung statt. Und das muss bei den Programmen der Bank grundsätzlich immer gewährleistet sein aus unserer Sicht. Und damit möchte ich auch überleiten zu einer der, der wahrscheinlich häufigsten Modewokabeln, die uns hier begegnet. Es ist die Nachhaltigkeit. Und wir sollten uns vielmehr mit der Nachhaltigkeitslücke beschäftigen, die komischerweise in den letzten Jahren aus den Berichten des Rechnungshofes ein wenig verschwunden ist. Und ich möchte die Notwendigkeit einfach anhand einer Zahl illustrieren. Wenn man die implizite Staatsschuld nach dem renommierten Ökonomen Bernd Raffelhüschen zugrunde legt und diese auf alle Deutschen unter 18 Jahren verteilt, dann kommt man zu einer impliziten Staatsschuld pro Kopf von 176.000 €. Dieses Päckchen hat jeder junge Mensch zu tragen, und das ist genau das Gegenteil von Nachhaltigkeit, meine Damen und Herren. Und Zur Wahrheit gehört auch, wenn man die volkswirtschaftliche äh, Gesamtrechnung zugrunde legt, leben wir zurzeit mit einer Steuerquote, die die höchste in der Geschichte der Bundesrepublik ist, 24,4 Die Abgabenquote ist mit 42,2 ebenfalls die höchste in der Geschichte der Bundesrepublik. Nur bei der Sozialbeitragsquote da waren wir Mitte der 90 jahre noch ein wenig höher als heute. Was kriegen wir dafür? Ich muss es nicht wiederholen. Die Infrastruktur ist in desolatem Zustand. Die Bildungseinrichtungen werden ihrem Lehrauftrag kaum noch gerecht. Die Gesundheitsversorgung hängt an Seidenfaden. Faden und, und, und, meine Damen und Herren. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Mittel, die über die WI-Bank, da so handelt es sich ja zumeist um freiwillige Leistungen, dass die maximal effektiv eingesetzt werden müssen. Ich danke Ihnen. Danke, Herr Lichert. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Frau Kinkel zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, der Staatsminister hat es geschildert. Umsatzsteuerrechtliche Veränderungen auf Bundesebene machen es notwendig, dass wir das Gesetz in Hessen ebenfalls anpacken. Und ich denke, es ist auch nachvollziehbar, dass diese Gesetzesänderung notwendig ist, damit sich die Wi-Bank auch zukünftig darauf fokussieren kann, was eben die Hauptaufgabe ist, die Fördertätigkeiten, und dass es zu einem sinnvollen Einsatz der Mittel kommt. Die Wi-Bank ist ohne Zweifel ein wichtiges oder das wichtigste Instrument der Wirtschaftspolitik in Hessen, vor allem wenn wir an die großen Herausforderungen denken, die aktuelle Energiekrise, die Kostensteigerungen, die viele Unternehmen natürlich auch belasten, und natürlich auch die Klimakrise, weshalb wir unsere Wirtschaft und damit auch natürlich die Unternehmen sozial und ökologisch umbauen müssen, Das alles braucht einen festen Rahmenbedingungen, eine leistungsfähige Förderbank. Daher ist dieser Gesetzentwurf auch gut. Das hat hier auch keiner der anwesenden Redner bestritten. Gerade in den Krisenzeiten, in denen wir uns befinden, ist es wichtig, dass die WI-Bank gut aufgestellt ist. Das ist sie. Ich glaube, das kann man auch rückblickend mit dem Blick auf die Corona-Pandemie zeigen. Da wurden viele Hilfen direkt auch über die WI-Bank beantragt. Und das hat dazu geführt, dass die Wi-Bank an sich auch sehr viel sichtbarer und bekannter geworden ist und sehr viele Menschen direkt auch bei der Wi-Bank nachgefragt haben und dort Kontakt aufgenommen haben. Und das hat auch gezeigt, diese Situation, die sie meisterhaft bewältigt haben, dass die Wi-Bank mit den hohen Nachfragen durchaus gut umgehen kann und dass sie auch einen Teil dazu beigetragen hat, dass die Wirtschaft in Hessen verhältnismäßig gut durch diese Corona-Pandemie gekommen ist. Gerade erleben wir wieder so eine Krisensituation. Wir wissen noch nicht, wie es weitergehen wird. Aber wir, wissen, oder wir sehen schon jetzt, dass die hohen Energiepreise und die Unsicherheiten die Unternehmen belasten. Und deshalb kommt der WI-Bank auch aktuell wieder eine Schlüsselrolle zu. Die Landesregierung hat das Hilfsprogramm aufgelegt, und auch das Mikroenergieprogramm, das jetzt durch die WI-Bank abgewickelt wird, braucht eine gute Ausstattung, einerseits, gute Mitarbeitende, die in der WI-Bank zweifellos arbeiten, und klare politische Rahmenbedingungen. Das geben wir Ihnen unter anderem mit diesem Gesetzentwurf. Und damit herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Frau Kinkel. Für die SPD erteile ich Herrn Eckert das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat ist es richtig, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt und wir mit diesem Gesetzentwurf etwas vornehmen. Kollege Dr. Naas hat ja schon hinreichend darauf hingewiesen, dass es entsprechend in diesem Bereich eigentlich schon seit langer Zeit deutlich gemacht werden musste. Dass entsprechend in dem Punkt, hat er recht, dass entsprechend hier deutlich wir in Hessen eine Regelung machen. Und, Herr Minister, ich finde es auch gut, dass wir sagen, die 9,4 Millionen, so schreiben Sie es ja auch mit dabei in der Begründung zu dem, was wir sonst an Fördervolumen haben, die 9,4 Millionen, die das ausmachen würde, die wir entsprechend müssten als Land Hessen, zahlen müssten, dass wir die für etwas Sinnvolles, nämlich für Förderung, für Wirtschaftsförderung ausgeben, ist auch, glaube ich, richtig und sinnvoll, meine Damen und Herren. Aber aber ich bin sehr gespannt bei dem Punkt, der auch im Gesetzentwurf mit drinsteht, in der Frage der Rechtsverordnungen, damit alles sozusagen auch rechtssicher in der WIBank umgesetzt werden kann. Gerade da, glaube ich, stellen wir uns oft selbst auch ein Bein, indem wir doch gerade im Bereich der Wirtschaftsförderung sehr kompliziert, sehr komplex das Beschreiben, Verfahren aufbauen. Und am Ende ist ganz oft bisher, und da, glaube ich, liegt eine Chance auch, wenn wir jetzt über so ein Thema reden, die Frage von, äh, Bisher Close Job zwischen Regierung und WIBank, also alles alleine auf der Seite der Exekutive, wie wir es schaffen, auch sozusagen Politik in diesem Bereich auch mit einzubeziehen. Denn einfach sozusagen, so wie es steht, es gibt auch ausschließliche Überweisungen an die WIBank und das Parlament so irgendwie gar nicht mit einzubeziehen in der Frage, was sind denn die Rahmenbedingungen von Förderprogrammen und Ähnlichem. Das wäre, glaube ich, eine echte Chance und Notwendigkeit, über die man bei so einem Gesetz auch mitdiskutieren müsste in der Frage, wie organisieren wir dann auch unser Geschäft mit und für die WIBank, meine Damen und Herren. Und in der Tat, es gibt ja ein paar Themen, die wir auch für die WIBank auch noch einmal diskutieren müssten. Bisher ist es bei Förderprodukten im Moment der Fall, dass die, die wir fördern wollen, zur Nachweisverpflichtung, dass sie alle Mittel ordentlich ausgegeben haben, da wirklich sitzen und Tankquittungen und Parktickets aufkleben müssen. und Auf der WIBank sitzen Menschen, die das alle kontrollieren müssen. Warum haben wir da nicht den Mut, im Bereich von Verwaltungskostenpauschalen auch zu arbeiten, damit wir wirklich Hilfe dahin bekommen, wo sie denn notwendig ist, und wir nicht einfach Verwaltung organisieren? Meine Damen und Herren, gerade im Bereich der Wirtschaftsförderung könnte das wirklich etwas sein, was auch für die WIBank und wir auch als Landesgesetzgeber mitdiskutieren sollten. Meine. Oder wenn mir ein Bürgermeister aus meinem Wahlkreis berichtet, dass, nachdem er EU-Mittel durch die WIBank zugewiesen bekommen hat, dann Nicht nur der Kontrolleur der WIBank da war, der dann völlig zu Recht durchaus auch einmal kontrolliert hat, ob alles richtig gelaufen ist, sondern der Kontrolleur bringt seinen eigenen Kontrolleur schon wieder mit, der dann entsprechend mitkontrolliert. Das können wir im Zweifelsfalle niemanden draußen erklären. Und Herr Staatsminister Wintermeyer, wenn Sie schon von der Regierungsbank reinrufen, es gibt Bundesländer, die das anders und besser hinbekommen in diesem Bereich, und das ist auch Deutschland. Es gibt also auch hessenspezifische Themen, in denen wir tatsächlich in der Frage von Mittelverwendung und Organisationen auch Hausaufgaben machen können. Meine Damen und Herren. In der Tat, und damit will ich auch schließen, gibt es insgesamt, und das haben wir versucht, auch schon einmal wieder in parlamentarischen Initiativen – ich weiß, Frau Kollegin Geis hat da auch sozusagen im Bereich Controlling schon einmal nachgefragt –, was geben wir eigentlich als Steuerzahler mit aus für den großen Bereich der Wirtschaftsförderung und wie viel verbrauchen wir eigentlich selbst? In dem Zusammenspiel zwischen Ministerialbürokratie, den unterschiedlichen Spielern auf staatlicher Seite und wie viel daraus kommt bei den Unternehmerinnen und Unternehmern an, wie viel kommt bei den Kommunen an, wenn wir Förderprodukte aufstellen. Das, meine Damen und Herren, wäre die eigentlich spannende Frage, weil ich glaube, ohne dass wir mehr Geld ausgeben müssten, könnten wir effizienter und direkter helfen. Auch das wäre etwas, wo wir uns rund um das Thema WIBank gerne unterhalten könnten und sollten. Ich glaube, das, was die Landesregierung hierbei vorschlägt, nämlich die Umsetzung sozusagen, damit wir keine neuen 1,4 Millionen € mit ausgeben müssen, sondern sie vielleicht ausgeben können direkt und in Unterstützung für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das ist ein guter, ein sicherlich sinnvoller Vorschlag. Da können wir das sicherlich auch mit den Unterlagen der Landesregierung bei der Anhörung irgendwie schnell organisieren. Von daher glaube ich aber, dass wir uns über die Inhalte, die dahinterstehen, vertiefter unterhalten müssten, weil das Parlament auch beim Thema Wirtschaftsförderung aus meiner Sicht eine stärkere, eine intensivere Rolle für die politische Steuerung spielen sollte. Ich glaube, wenn wir heute über dieses Gesetz reden, war mir das wichtig, das hier auch noch einmal anzusprechen. Herzlich Danke. Danke, Herr Eckert. – Für die CDU hat sich Herr Bamberger zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal zu dem Gesetzentwurf in der technischen Betrachtung. Es hat eine rein technische Natur, um den Anforderungen des § 2b Umsatzsteuergesetz zu genügen. Das haben wir jetzt alles mehrfach gehört. Und durch die Ermächtigung im Gesetz soll durch Einzelverordnung sichergestellt werden, in welchen Fällen denn die WIBank ausschließlich beauftragt werden kann, sodass hier keine Umsatzsteuer auf die Dienstleistungsvergütungen fällig wird und in welchen Fällen die WIBank einer von mehreren Dienstleistern wäre, deren Leistungen dann in diesem Fall umsatzsteuerpflichtig sind. Die WIBank ist, und das ist heute Abend zu Recht mehrfach angesprochen worden, aber auch ich möchte das noch einmal betonen, gerade in Krisenzeiten ein ganz unverzichtbarer Bestandteil der hessischen Landespolitik. Und für diese Aufgabe müssen wir sie auch entsprechend ausstatten und entsprechend deutlich unterstützen. Und dieser Gesetzentwurf ist ein Beitrag dafür, dass die WIBank eben ihre Aufgaben so zuverlässig erfüllen kann, wie sie das in der Vergangenheit getan hat und wie sie das gegenwärtig tut und auch in Zukunft tun wird. Und da, lieber Herr Eckert, möchte ich kurz noch auf Sie eingehen. Ich habe da jetzt noch so ein bisschen Kritik herausgehört. Sie sehen Verbesserungsbedarf bei der Verwendung und Organisation. Sie sprechen an, die WIBank solle doch effizienter und direkter arbeiten können. Mein, also ich habe einen völlig anderen Eindruck, wenn ich mich so bei meinen Kolleginnen und Kollegen, Ex-Kolleginnen und Kollegen aus der Sparkassenwelt so umhöre, dann ist die WIBank in all diesen Fragestellungen absolut führend, top zuverlässig, sie ist effizient, sie ist direkt, und äh, wenn der einfache Sachbearbeiter der Bank, der Hausbank bei der WIBank anruft und hat eine technische Frage, dann hängt er nicht stundenlang in irgendeiner Hotline drin, sondern er hat sehr schnell seinen Ansprechpartner, der ihm qualifizierte Auskünfte erteilt. Ich finde, wir haben eine sehr sehr starke und eine sehr leistungsfähige WIBank, die eben die Hilfsprogramme gerade in der Corona-Pandemie kraftvoll und zuverlässig umgesetzt hat und dafür verdienen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WIBank auch unsere Anerkennung und unseren Lob. Und von dieser Stelle aus herzlichen Dank an die Beschäftigten der WIBank. Und Im Weiteren ist dann vielleicht noch einmal deutlich zu machen, dass natürlich dieser Gesetzentwurf, der jetzt hier vorliegt, vor allen Dingen auch denjenigen äh, zugutekommt, die von den Förderprogrammen, die die WIBank umzusetzen hat, dann auch davon profitieren werden, indem sie von der Umsatzsteuerpflicht oder indem die WIBank von der Umsatzsteuerpflicht dann befreit ist. Insofern volle Unterstützung von unserer Seite, selbstverständlich. Vielen Dank. Danke, Herr Bamberger. Wir sind am Ende der Aussprache zur ersten Lesung angelangt und überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den WVA. Meine Damen und Herren, wir sind damit auch am Ende des heutigen Plenartages angekommen. Es findet jetzt der parlamentarische Abend des BUND Hessen hier im Landtagsrestaurant statt. Mir bleibt Ihnen einen schönen Abend zu wünschen. Wir sehen uns morgen früh. Die Sitzung ist geschlossen.